Ich bin noch nicht mal gehört. Lumen heißt Licht ist Latein. Ja, die Helligkeit. <lacht> Lumens äh, Lichtmessung, also nicht nur genau. Helligkeit. Lumen ist äh, äh, ein Maßstab für Lichtstärke. Ja, der Begriff Lumen ist äh, der, der klassische Begriff der, der Lichtstärke. Also es das heißt, wie hell ist eine Lampe tatsächlich? Ähm, früher hat man eben relativ simpel die 60 Watt Glühlampe durch eine 60 Watt Glühlampe ersetzen können. Heutzutage ist es eben nicht mehr so einfach. Da muss ich eben schauen, dass ich die entsprechende Lumenzahl ähm, ersetze, die auch meine Lampe vorher hat, um das gleiche Licht zu haben. Altlampen gehören in die Sammelbox. Ihre nächste Sammelstelle finden Sie unter sammelstellensuche.de.